Let's go! Moin Leute, was geht da? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute spielen wir Arsenal! Spielen <lacht> wir... Arsenal? Ich <lacht> ich bin ich quickly? In diesem Spiel muss man halt töten und töten und töten ist halt fast so, wie wenn man hier spielt. Ich dachte wohl, er könnte mich töten. Oh. Aua! Halt In diesem Spielmodus muss man halt Leute töten Don't let that happen again. <lacht> und Aua, nämlich mit so welchen Kranaten... <lacht> <lacht> NEIN! Nicht so wie... Das war nicht so... Ich <lacht> ja <lacht> Pro, <lacht> aber es ist gerade präger... <lacht> Keine Ahnung, 9 Uhr oder so... Und dieser Modus heißt auch Hongkoshomania... Da muss man halt die Leute tötet, bevor sie die gibt es halt nur diese Waffen man muss halt überleben ist das dieser Typ ah! FK. Ja, er ist nicht mehr FK! Das ist so gut, Alter! Bam! Ah, nee, ich muss mein Team retten. Was zum Teufel? Bam! Don't worry, guys. Ey. Nein, Alter! von <lacht> bitte. Hilfe, Alter. Ich brauche Hilfe. Das ist so... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh oh. Bam! Gut, Skrompe. 15 Kills. Hier, mal. Go away from me! Verdammt! Eine, T die geht die ganze Zeit immer wieder... ...K... Und ich finde einfach keine Gegner mehr! Und das nennt man keine Gegner mehr finden? Das ist sowas von Gegner finden! Mehr als normal! Oh. Wie konnte der mich killen, wenn der dort unten... Nein! Nein! Das ist nicht wahr! Der ist ein Spawn Caper! Das ist nicht wahr! BAM! Das ist ergeblich schon. Ich habe Golden Knight. Ja! <lacht> Warum endet das nicht? Oh nein! Das ist schon wieder so ein... Tricksteppt hab. Das kann ich nicht. Toll, Alter. Bin ich, hier grad, ich, bin. ich bin gerade der Matchleader, aber ich kann das nicht gewinnen. Weil das ist irgendein so gehackter Server oder so. oder Hier ist halt so ein Developer, der eingestellt hat, dass man verdammt normal nur. Boost, aber auch nein, danke, weil ich. Ich Idiot. Jo, jo. Oh! Ich kann Doppeljump! Das habe ich ja nicht ganz vergessen. Danke! Brauche ich aber nicht. Come on! Ja, danke, dass du mir fast das Leben genommen hast. Sehr viel Dank! Ja, okay, rennen. Mann, ich will einfach nur jemanden backscammen oder halt generell. Komm on! killt mich! Los Leute! killt mich! Also. Aber Leute, bitte. Oh. Das ist ist einen anderen Server weil dieser ist irgendwie gehackt oder so also etwas bald sent down pistols zweierteam noise okay das kann ich einfach nur feiern Uhu, ja geil okay ich habe ein peace maker und der, die ist sehr gut und wenn ich Und dammt mein Aim ist einfach so tot. Dabei habe ich extra noch trainiert. Gestern wollte er mich backstaben oder warum ist er gerade an mich vorbeigelaufen? Okay. Okay. Oh, ha! Blur, Geil. blue he's green. nicht. Len! Haha! <laughs> hey. Bam! Good. Hallo, Ich bin Hey, you got him! Excellent! Als ob ich so schlecht bin! You got. Danke. Die in mein Team? Die ist... Okay. Hoffentlich werden wir gewinnen. Ich so auf jeden Fall gar nicht? Warum ist die einfach... Ich kann nicht fassen. Bin ich bin einfach der gestorben. Tod? 要做 Lass mir uman mal Okay shop. <laughs> <laughs> nein, nein, nein. Warum <laughs> mein ich mich Oh, thanks, nice big <laughs> Dort. Ah! Ich kann gar nicht zielen. Rosont! Wo sind die? Ich will dich doch leute, zu du ja. <lacht> <lacht> zettd Alter! Der hat sich gerecht. Der hat sich einfach direkt gerecht. Oh mein Gott, ich bin in der dritten Reihe. Ich schwör! Hey, you got here. Excellent. Chi-Chi, Alter. Ups. They are stupid to think they will win. Diegel, diegel. Das ist meine Lieblingswaffe. Piss, Yep. Geil! Oh. Geil! Mehr als geil! Geil! Hey. Geil! Hey. geil. Excellent! Shot. Yeah! Yeah. yeah! Yeah! Yeah! Skip a in the Ich bekomme einfach keine Kills mehr mit dieser Waffe. Jo, Gigi. Warum bin ich Dritter, wenn wir die gleiche Anzahl haben? Ja. You let that happen. <laughs> Finish them quickly. Nein! Nein! <lacht> War auch mal, doch Ich死 yo. Und ein Wieder. Nicht schon wieder. Nice yeah! Headshot. Yeah! Yeah! Wow! You blew his brains out. Nice. Хорошо. You got, a shot. You got Style. Nice. Nice shot. Go easy. Feuer haben? Warum habe ich nichts getroffen? Ich habe doch. Danke. Leute, warum? Warum muss ich den Siegel haben? Hm? Ja! Warum kann ich einfach nicht drin? Warum? Mega-deast. Mörder. Nice. BAM! Nice Headshot. Toei! Serverwechsel wensel leider. Drück ich dümmer. Geil. Oh! Ich hatte in der Luft drauf gespießt. Ich hasse die. Ich liebe die. Ich hasse die. Ich liebe die. Exzellent. Oh. Oh. Oh, danke. Sehr okay. Sehr Oh! Good shot! You got his head on me! Jo. Geil! Ja! <lacht> Happy Hahaha! Boah! Alter! Das war so! Ich denke, wir beenden das Video und Like, Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.